Also was wir bisher gemacht haben, ist äh, sowohl mit der Scheune als auch mit dem äh, Unternehmerverband der Kreativwirtschaft hier in Dresden äh, einen Workshop veranstaltet, ein Fachgespräch, wo über 60 Veranstalter hier aus, aus Dresden und Umgebung wirklich die Situation analysiert haben, die für sie ergeben würde mit diesem neuen Tarif ab 2013 für die GEMA. Wir haben einen Forderungskatalog zusammengestellt den wir auch heute übergeben wollen, um einfach auch auf die Situation hinzuweisen und auch die GEMA jetzt hier nochmal zu Verhandlungen zu bringen. Wir Grünen wollen einen fairen Interessenaustausch zwischen Kulturschaffenden, zwischen Künstlerinnen und Künstlern und den Nutzern ihrer, ihrer Produkte, ihrer Ideen. Wir sind klar dafür, dass die Künstlerinnen gerecht entlohnt werden. Und deswegen wäre eine Lösung eine Fairnesspauschale, die erhoben wird von den Nutzern im Internet und dann an die Künstlerinnen und Künstlerinnen gerecht umverteilt wird. Denn auch die Kulturschaffenden haben kein Interesse daran, dass ihre Fans kriminalisiert werden.